Alter. Ja, ja, ich nehme. Hey, nee, ich kann ein, ein, ein Event. Ein Event? Was kriege ich hier? Event, es geht in der Premium-Lobby weiter. Deswegen ja, haben alle. Hey, ich kann auch fliegen. Ich kann Sachen abbauen. Ich kann. <lacht> <lacht> What the fuck? Ich kann hier, ich kann in so eine Game-Mode gehen, Junge. Ich kann in Game-Mode. Ich bin im Game-Mode. <lacht> Ich kann einfach halt Tränke rumspammen, What the fuck? Oh, ne, geht nicht. Aber ich kann hier Sachen hinbauen, Mann. Soll ich mal? Ich schreibe jetzt Rage Mode, Rage Mode. Mal Rage hin, Aber die machen alle nur TNT, die Langweiligen. Och man, es leckt so hart hier. Mal, die, die machen hier raus. alle Villager hin und so. Nein, <lacht> du Mann, was geht hier ab? Hä, ja, was ist das? Bitte für den Event? Wer hey. Werden von euch Premium und zieht sich das jetzt rein hier. es wurde ja gerade alles gegrieft und jetzt sehen wir hier die neue halloween map sieht auf jeden fall fresh aus gönnt euch die halloween map okay hendrik wenn wir jetzt einen schönen lava see bang ouch okay sieht fresh aus sieht fresh aus muss ich sagen ja das <lacht>